Mein Ich wollte nur kurz vor dem Video sagen, dass ich jetzt wieder Leute in den Clan aufnehmen werde. Was ihr dafür machen müsst, ihr müsst einfach nur, keine Ahnung, einigermaßen gut in Bad Wars sein, freundlich auf jeden Fall sein und meinen Namen oder am besten auch meinen Skin drin haben. Wenn ihr das habt, dann meldet euch einfach bei mir. Tschüss. Jo, willkommen in der Runde. Ist jetzt mein fünfter Aufnahmeversuch. Es sind einfach nur noch Punkt Punkt Punkt auf Revi unterwegs. Alle Postbamb, alle spielen wie die ekelhaftesten Menschen der Welt. Macht einfach gar keine Laune mehr auf Revi zu spielen. Einfach nur noch gomme 2.0. Ich check diesen scheiß Server nicht. Es ist einfach nur noch ekelhaft. Ja, hi. Junge, ich kann die Aufnahme aber nicht hochladen, wo wir gegen die gespielt haben. Ich kann's Ich könnte theoretisch es einfach theoretisch ein bisschen reinschneiden, oder ich lade es mal nur, als ob er die kennt. candy ja. die? die? sind auch noch seine Freunde, ja. Lächerlich. Lächerlich einfach nur. Ich verstehe nicht, ich verstehe das nicht, weil jedes Mal... Kann ich jetzt neu aufnehmen, weil ich so ausgeraget bin, wirklich? Äh, ihr könnt ja mal. Ah, keine Ahnung. Ihr könnt mal eure Meinung dazu, äh, schreiben, wie ihr Revi zurzeit findet. Mit den ganzen Bowswammer, ob das euch Spaß macht. Ob ihr selber Bowswammer seid. Ja. Auf jeden Fall, mein Mate hat auf jeden Fall geregelt. Und schreibt mir mal in die Kommentare. Äh, schreibt mir mal einen Kommentar, was ihr so. Oh nein, der Hut Gold. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Ja, checkt ihr das? Bin tot war? Ne, okay. Ich hole jetzt sein Bett. Etwa easy peasy lang gerusht. <lacht> er hat einfach Gold geholt. Ich hol easy peasy sein Bett. Yo, yo, yo. Der Stevie. Der Stevie einfach. Nee. Ja, die werden so Bow spam. Grüner. Oh, mein Mate regelt echt. Der ist echt schl nicht schlecht. Nice. Junge. Chillt eure Lage. <lacht> ja, die Runde geht schon echt quicky, ne? Chillt eure Lage. Ähm, ich glaube, die Roten holen sich erstmal richtig viel Gold. Holen jetzt. Ich glaube, ich kann den Jump ja überleben. Dann hole ich mir den. Und hole mir den anderen. Oder der ist schon runtergefallen. Ja, okay, gut. Würde ich sagen. Gehe ich erstmal in die Basis nochmal. paar Löcke holen. Ey, wirklich. Und schreibt mir mal, was ihr so zum Nikolaus bekommen habt. Ob ihr eine Route bekommen habt oder nicht. Oder was ihr so bekommen habt. Einfach mal reinhauen. Würde mich interessieren. Und dann wünsche ich euch echt noch einen angenehmen Tag. Ne? Also wenn ihr das hier seht, ne? Könnt ihr mal auch mal schreiben wie ihr die Weihnachtsstimmung so habt. Also ob ihr eine Weihnachtsstimmung habt oder eher nicht, weil es ja auch nicht schneit oder ob es bei euch schneit vielleicht sogar. Schreibt es mal. So, den habe ich gecarried erstmal. Easy peasy, lemon squeezy. Jo. Nee. Oh. Schade, schade. Die holen wir jetzt auch noch. Ey, die Runde geht wirklich schnell, muss ich sagen. Dafür, dass die letzten Runden richtig eklig waren, weil da nur Leute waren, die einen zum Ausrasten gebracht haben. Und ich mich leider nicht zusammenreißen konnte, weil das wirklich die schle äh, schle schle schlechteste, ja genau. Die schlimmste Runde meines Lebens war auf Revi. Ich habe ich hab schon da angefangen zu reden über Revi, dass da nur noch Bowspammer sind. Und dann wurde das echt zur schlimmsten Runde. Ich weiß nicht. Ich kann es ja mal hochladen. Und dann die äh, schlimmen Sachen, wo ich um Gott sage, rausschneiden. Dann seht ihr selber, wie schlimm es eigentlich ist, auf Revi zu spielen jetzt mittlerweile. Es ist irgendwie... Ja, es macht einfach keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was die machen, aber... sind auf jeden Fall nicht so nice. Junge, was ist denn das? Oh man, so knapp. Oh man. Gehen wir mal zusammen auf rushen. Jetzt habe ich aus Versehen zwei Sticks geholt. Oder holt er sie alleine? So. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen safe, falls die doch noch hier hochkommen. So, baue ich das mal ein bisschen ein. So. Hau ich hier den noch hin. Dann hole ich mir noch eine Picke. Und dann rushen wir die jetzt nochmal. Komm. Oh Mann. das ist ja schon lächerlich. Ach so, es geht ja auch sollte eigentlich auch in den revi Clan gehen. Das habe ich jetzt jetzt schon fünfmal angesprochen und weil ich alle Aufnahmen nicht verwenden kann. Also ihr könnt Facepalm 2000 wirklich. Ähm. Ihr könnt halt dem, äh, meinem Revi Clan noch beitreten. Ihr braucht dafür einfach nur meinen Namen, also meinen Namen, also einfach irgendwas mit meinem Namen oder halt meinen Skin oder am besten beides. Dann habt ihr eine gute Chance, dem Clan beitreten zu dürfen und natürlich einigermaßen Bad Wars spielen. Also so wie in, äh, so, wie, so wie ich in etwa, also nicht so. Aber auch nicht schlecht, also so mittelmäßig. Ja, dann habt ihr eine sehr gute Chance reinzukommen. werbt euch einfach bei mir. Jo, jo, Schwitz halt. Schwitzi, ne? Er holt Gold. Ey, er ist genauso. Oder will er das Gold wegwerfen? Ich hoffe, er wirft es weg. Sein Ehrenmann oder nicht? Das ist jetzt die gute Frage. Das ist jetzt die gute Frage, ob er ob er einer ist oder nicht. Weil dann ist er nicht besser wie die anderen Rebyspieler. So. Ich habe doch gar kein Gold, Kollege. Oh nein. Jo, man... Man, Leute. Ihr seid zu gut. So. Aber gar kein Gold. Was hat denn der sich geholt? Jetzt mit dem ganzen Gold Ja, oh. ah, Wow. okay. Seht, seht ihr, an ihm könnt ihr auch äh, die typischen Revis-Spieler sehen. Zwar ist er nicht gut. Äh, nicht gut. Nicht schlecht im Spielen so. Aber... Er spielt trotzdem eklig jetzt. Verstehe nicht, warum man sich trotzdem Bow holen muss, ähm, obwohl wir eigentlich auch so gewinnen könnten. Also ich verstehe ich nicht so ganz. Könnt ihr mir mal in erklären, wenn ihr wisst, warum man sowas macht? Aber ich verstehe es nicht. Ja okay. Das war's jetzt mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Clan join wollt, ob ihr meinen Namen drin habt und bla bla. Und was ihr zum Nikolaus bekommen habt. Tauterin, tschüss, schönen Tag noch.